Deutsch vorzuwanderer. Thema Unterricht Wortschatz Substantive Der Abschluss Die Aufgabe Die Erfahrung Der Erfolg Das Ergebnis Der Fachmann Der Fachleute Die Fachfrau die Fachleute. Der Fälle. Fortschritt. Die Fremdsprache. Die Kursgebühr. Hochverstehen. Der Integrationskurs. Der Intensivkurs. Der Kursleiter. Die Kursleiterin. Der Lehrer. Die Lehrerin, die Leute, der Platz, die Prüfung, der Teilnehmer, der Test, das Thema, die Übung, das Zertifikat, das Zeugnis. Und jetzt Verben: Etwas ausfüllen, bestehen, dabei sein. Durchfallen, etwas hören oder jemanden hören. Lernen, etwas lernen, etwas lesen, etwas nachholen, etwas prüfen oder jemanden prüfen. Etwas schaffen, sprechen über, teilnehmen an, etwas üben, unterrichten. Etwas verstehen oder jemanden verstehen. Etwas vorbereiten auf oder sich vorbereiten auf. Etwas wiederholen. Adjektive Offentlich Schriftlich Schwer Schwierig Verstandlich Jetzt Wendungen. Hast du dich für die Prüfung angemeldet? Wann fängt der Kurs an? Der Sprachkurs findet im Raum 205 statt. Sprechen Sie deutlich? Können Sie das wiederholen, bitte? Bist du am Abschlusstest dabei? Ich habe leider keinen Platz für den deutsch test im Mai bekommen. Die WHS ist meist eine öffentliche Einrichtung. Ich habe mein Abitur an einer Abendschule nachgeholt. Wir sind 20 Leute im Kurs. Ich habe die Prüfung bestanden. Ahmed ist leider durchgefallen.